als auch in theoretischen Unterrichtseinheiten. Erste Erfahrungen aus dem Berufsalltag können die Schülerinnen und Schüler in mehreren externen Praktika sammeln. Mit diesem breiten Kompetenzrepertoire haben die Schüler später sehr gute Möglichkeiten, in reha Krankenhäusern oder Praxen für die Patienten tätig zu werden.